Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Improved Wi-Fi. Längere Zeit ist auf diesem Kanal kein Video gekommen, das liegt daran, dass ich derzeit meine Bachelor-These schreibe und aus diesem Grund werden auch die nächsten zwei Monate vermutlich keine Videos kommen. Danach geht es aber wie gewohnt mit einer Aktienanalyse pro Woche und weiteren Videos im Bereich Wirtschaft und Informatik weiter. Falls du also neu auf dem Kanal bist, dann würde ich mich über ein Abo freuen. Ja, aus Zeitgründen habe ich mir heute eine Aktie herausgesucht, dessen Geschäftsmodell ich im Rahmen meiner Arbeit im IT-Umfeld bereits ziemlich gut kenne und welche meiner Meinung nach nach im Vergleich der Softwareunternehmen auch relativ günstig bewertet ist, dazu später mehr. Konkret geht es um den deutschen bzw. europäischen Softwarehersteller SAP SE, das ist eine europäische Aktiengesellschaft, die derzeit vom klassischen ERP-Anbieter immer mehr zum Cloud-Anbieter mutiert. SAP ist insbesondere ja, Anfang der 90er Jahre durch das Release des ERP-Systems SAP R3 richtig groß geworden und äh, auch heute ist SAP noch bekannt für die ERP-Systeme, erwirtschaftet dort noch einen großen Anteil am Umsatz. Und deswegen möchte ich auch kurz mal erläutern, was ein ERP-System überhaupt ist. Steht für Enterprise Resources Planning System. Und dabei handelt es sich im Allgemeinen um eine funktionsorientierte Standardsoftwarelösung, welche die operativen Geschäftsprozesse, also was wie Logistik, Vertrieb, Personalwesen etc. pp halt ähm, unterstützt durch funktionsspezifische Module. Ist also gekennzeichnet allgemein durch so einen modularen Aufbau. Und diese einzelnen Module, die die einzelnen operativen Bereiche unterstützen, nutzen in der Regel eine gemeinsame Datenbank und sind auch darüber hinaus miteinander integriert und können dann so auch funktionsübergreifende Geschäftsprozesse unterstützen. Die heutige aktuelle Version des ERP-Systems von SAP nennt sich SAP S4HANA und die zeichnet sich halt dadurch aus, dass sie die HANA Datenbank nutzt und ebenfalls als Cloud-Version verfügbar ist. Und die HANA Datenbank ist eine In-Memory-Datenbank. Und eine In-Memory-Datenbank wiederum zeichnet sich dadurch aus, dass die Datenbestände im Arbeitsspeicher und nicht auf Fest Fest Festplatten vorgehalten werden. Und das führt halt dazu, dass ein signifikant schnellerer Datenzugriff als bei konventionellen relationalen Datenbanken möglich wird. Und infolge des schnellen Datenzugriffs werden diese In-Memory-Datenbanken auch gerne für die ja, Analyse von Daten eingesetzt. Ja, neben ERP-Systemen bietet SAP auch Lösungen für die Analyse für Daten aus operativen Systemen an. Und äh, diese Lösung nennt sich SAP Business Warehouse. Es handelt sich dabei um ein Data Warehouse, um eine Data Warehouse-Lösung. Und ein Data Warehouse ist ein für Analysezweck optimiertes datenbankmanagement und dient halt dazu, Daten, welche infolge von ETL-Prozessen aus den operativen Systemen gezogen werden und dann ins äh, jeweilige Data Warehouse kommen dort halt für die Analyse verfügbar zu machen, indem meistens eine In-Memory-Datenbank auch genutzt wird. Natürlich könnten die Daten auch über die operativen Datenbanken analysiert werden, also dort zugegriffen werden. Das wird aber schnell dazu führen, dass halt diese operativen Systeme überlastet werden und deswegen geht man halt her und extrahiert die Daten aus den operativen Systemen, konsolidiert sie in einem Warehouse und führt dann dort die Datenabfragen durch, indem man dann meistens auch eine geeignete Datenbank oder geeignetes Datenbanksystem äh, nutzt, was dann meistens auf einer In-Memory-Datenbank-Technologie basiert. Und deswegen ist es auch so, dass SAP BW heutzutage die Version auf der HANA-Datenbank bzw. HANA-Plattform basieren. Ja, neben den ERP-Lösungen und Business-Warehouse-Lösungen bietet SAP darüber hinaus noch Datenanalyse und Datenvisualisierungslösungen an. Und als Beispiel lässt sich hier SAP Business Objects oder SAP Analytics Cloud nennen. Und neben den genannten Lösungen bietet SAP auch noch zahlreiche andere Tools an, insbesondere im Bereich Daten- und Systemintegration. Hier könnte man beispielsweise SAP Data Intelligence nennen, das ist so eine Data Hub-Lösung. Welche zahlreiche Funktionalitäten bietet, wie zum Beispiel Metadatenmanagement, den Aufbau von Datenpipelines oder der Anwendung von ähm, ML-Techniken. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass SAP als ERP-Anbieter groß geworden ist, mittlerweile zahlreiche Lösungen für den Umgang und die Zusammenführung von Unternehmensdaten bietet und ja, zwar spät, aber vermutlich noch rechtzeitig die Transformation zu einem Cloud-Anbieter ähm, gestartet hat. Die Ausrichtung auf die Bereitstellung von SAP-Lösungen via Cloud ist äh, auf jeden Fall die richtige Strategie. Das zeigen die Zahlen des ersten Quartals 2022, in welchem die Cloud-Erlöse gegenüber dem Vorjahresquartal um 31 Prozent und währungsbereinigt um 25 Prozent auf 2,82 Milliarden Euro angestiegen sind. Und die SAP S4HANA Cloud, also das aktuelle SAP-ERP-System äh, als Cloud-Version, verzeichnete sogar Wachstumsraten über 70 Prozent und damit kam ein Umsatz im ersten Quartal in Höhe von 404 Millionen Euro zustande. Der Gesamtumsatz Stieg gegenüber dem Vorjahresquartal um 7% auf ähm, ja, knapp über 7 Milliarden Euro. Das Ergebnis pro Aktie sank allerdings um 29% auf 63 Cent. Auf Einjahressicht erwirtschaftete der SAP zum Ende des ersten Quartals 2022 einen Umsatz von 28,5 Milliarden Euro, einen Gewinn von 4,95 Milliarden Euro und einen Free Cashflow von 4,75 Milliarden Euro. Die Nettomarge lag dabei bei 17,3 Prozent und betrachtet man die Wachstumsraten von SAP, so lässt sich festhalten, dass der Gewinn auf Jahressicht im Vergleich zum Jahr 2021 zwar um 7 Prozent gesunken ist, innerhalb der letzten fünf Jahre aber ein durchschnittlicher jährlicher Gewinnwachstum von 9,2 Prozent vorlag. Betrachtet man den Chart von SAP, so lässt sich sagen, dass hier seit 2019 eine volatile Seitwärtsbewegung vorliegt und vor kurzem sich mal wieder der Unterstützungslinie bei ca. 87 Euro angenähert wurde. Charttechnisch besteht meiner Ansicht nach momentan kein allzu großes Abwärtspotenzial. Und auch wenn der Chart hier seit 2019 nicht unbedingt einladend aussieht, wenn man mal den Langfristchart betrachtet, dann sieht man doch schon, dass Aktionäre mit einer SAP-Position ordentliche Kursgewinne verbuchen konnten. Bilanztechnisch oder finanziell ist SAP ziemlich solide aufgestellt. Ich möchte mich hier kurz fassen. Die kurzfristigen langfristigen Schulden sind ausreichend von den kurzfristigen und langfristigen Vermögenswerten gedeckt und die Zinskosten sind um das 34-fache vom EBIT gedeckt mit 11 Milliarden Euro an liquiden Mitteln. Da ist SAP auch von der Liquidität her gut aufgestellt und mit einer Eigenkapitalquote von 54% steht SAP ebenfalls sehr solide da. Betrachtet man die Aktionärstruktur von SAP, so lässt sich sagen, dass mit 47% ein recht großer Anteil im Streubesitz ist und positiv hervorzuheben ist hier, dass der... oder... Die Gründer, besser gesagt Plattner und Hopp, nach wie vor mit erheblichen Anteilen an SAP beteiligt sind. Natürlich nicht direkt, sondern über Stiftungen oder sonstiges, aber sie sind weiterhin Großaktionäre bei SAP. Und Plattner selbst bleibt darüber hinaus als Vorsitzender des Aufsichtsrats auch weiterhin mit Einfluss und Kontrolle im Unternehmen bestehen. Und somit könnte man im weiten Sinne davon sprechen, dass das Unternehmen weiterhin gründergeführt ist, auch wenn natürlich Plattner selbst nicht CEO ist. Auch wenn der Kursverlauf der SAP-Aktie innerhalb der letzten zwei bis drei Jahre jetzt nicht sonderlich attraktiv war, außer man hat rechtzeitig zu den richtigen Zeitpunkten verkauft, gibt es dennoch attraktive Gründe, in die SAP-Aktie zu investieren. Im Januar dieses Jahres verkündete SAP ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen in Höhe von einer Milliarde Euro. Was bedeutet, dass der Gewinn pro Aktie für die Anleger steigen wird. Bereits im ersten Quartal 2022 kaufte SAP knapp 5,7 Millionen Aktien zu einem durchschnittlichen Kurswert von 102 Euro zurück, sodass jetzt bereits 581 Millionen Euro dieses Aktienrückkaufprogramms umgesetzt worden sind. Neben dem Rückkauf von Aktien, welcher ebenfalls stabilisierend auf den Aktienkurs wirkt, zeichnet sich SAP durch ein ja, für ein Softwareunternehmen doch relativ attraktive Dividende in Höhe von in diesem Jahr 2,45 Euro aus, muss man vielerweise sagen, dass diese 2,45 Euro auch dem geschuldet waren, dass im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums von SAP eine Sonderdividende in Höhe von 50 Cent noch on top kam. Aber wenn man mal langfristig schaut auf die Dividendenentwicklung, dann sieht man doch schon in den letzten Jahren ist die Dividende konstant ja, erhöht worden und die Dividendenrendite natürlich immer wohl der Ziel mit dem Kurs, lag aber meistens im Bereich so zwischen 1,3 und 2,2%, Prozent, was doch auch eigentlich ein ganz attraktiver Wert ist, zumindest für ein Softwareunternehmen. Zur aktuellen Lage von SAP möchte ich noch ergänzen, dass SAP im März die mehrheitliche Übernahme von dem Unternehmen Taulia verkündet hat. Das ist ein Unternehmen, welches Cloud-Lösungen für Working-Capital-Management anbietet. Und soweit ich es aus meinen Recherchen richtig in Erinnerung habe, ist die Mehrheitsbeteiligung mittlerweile auch schon durchgeführt worden. Kommen wir nun zur abschließenden Bewertung. Gemäß Two-Stage Free Cashflow-to-Equity-Analyse, basierend auf den durchschnittlichen Wachstumsprognosen der Analysten bezüglich dem Cashflow und einer Diskontierungsrate von 4,5%, ist SAP derzeit knapp 70% unterbewertet, aber man muss hier natürlich sagen, es ist ein Modell, die Cashflow-Prognosen sind nur schwierig über so einen langen Zeitraum vorherzusagen, kann man nicht einfach linear extrapolieren und man sollte auch die Schätzungen hier als sehr optimistisch auffassen, aber dennoch ein Zeichen darauf, dass die Aktie doch derzeit schon relativ günstig bewertet ist. Und blickt man auf den KGV, so ist SAP für einen Softwarehersteller günstig bewertet. Mit einem KGV von 22 im Vergleich zum deutschen Markt wiederum teuer, geht man von der optimistischen Schätzung aus, dass der Nettogewinn von SAP in den nächsten Jahren um knapp 20% jährlich steigen wird. So ergibt sich ein Price-to-Earning-Growth-Ratio von 1,2, das ist jetzt nicht sonderlich gut. Schaut man auf die Analystenbewertung, ist der SAP-Kurs derzeit deutlich unter dem mittleren Kursziel und auch die überwiegende Mehrheit der Analysten rät zu einem Kauf oder zum Aufstocken. Ich persönlich denke, dass derzeit ein guter Einstiegszeitpunkt ist und das Downside-Potenzial relativ gering, zumindest wenn man SAP mit anderen US-amerikanischen Softwareherstellern vergleicht. Dennoch muss man auch sagen, dass SAP in den nächsten Jahren wahrscheinlich nicht so stark wachsen wird wie die US-amerikanischen Softwarehersteller. SAP ist auf jeden Fall ein solides Investment, jetzt nicht allzu viel. Wachstum, Aber wer gerne eine Art Kombination aus mäßigem Wachstum und mäßiger Dividende haben möchte, für den ist die Aktie was. Ich habe einen Sparplan auf die Aktie, weil ich halt fest dafür überzeugt bin, dass das Geschäftsmodell gute Zukunftsaussichten bietet. Und ja, das ist meine Strategie. Wie gesagt, keine Empfehlung. Jeder sollte sich selber nochmal informieren, ein bisschen tiefer in die Analyse gehen. Ich wollte hier einfach nur mal ein paar Fakten vorstellen. In dem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und ciao.